Einen wunderschönen guten Abend liebe Freunde der großen kleinen Bahn und willkommen im lokschuppen der Kohlebahn Meuselwitz, wo eine Modellbahnausstellung stattfand, an der ich teilgenommen habe und an der ich wieder meine Begrasungskünste gezeigt habe. Ja, das sehen wir dann am Ende. Zuerst machen wir aber mal einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung. Ja, ich habe hier versucht mal die gesamte Ausstellung in einer Sequenz zu zeigen und wir betreten jetzt hier den Kulturbahnhof Meuselwitz, so steht es Morgen. über dem Lokschuppen, gehen hier an der Kasse vorbei, ja, steht großen Preis da, aber trotzdem guckt man erstmal auf diese Dame hier. schauen uns hier an was es da zu sehen gibt. Als erstes hier eine, neue naja, historische Modellbahn. Äh, man möge mir verzeihen wenn man jetzt hier das Video guckt, ich habe mir es nicht aufgeschrieben wer, wer hier was darstellt und wer hier was nachbaut. Das sind auf jeden Fall sehr wunderschöne Papiermodelle, der Kollege hat im vorigen Jahr neben mir gestanden, oder also hat so einen Nachbarstand. Hier eine kleine Kofferanlage. Und dann haben wir hier ebenfalls Papiermodelle, auch eine kleine Anlage in Kreisform. Und jemand, der zumindest den Facebook-Modellbahnern ein bisschen bekannt sein sollte. Hier gibt es buntes Geflimmer, das ist ein bisschen schade, dass ich das hier so im Sonnenschein aufgenommen habe, das wirkte natürlich, das stand in einer ziemlich dunklen Ecke und wirkte natürlich noch viel besser, da mit den ganzen Lichtern. Eieiei, entgegen der Laufrichtung. So, was die äh, Anlage habe ich schon mehrfach gezeigt, die begegnet mir immer mal auf Ausstellung. Das ist also eine sehr, sehr schöne äh, Kleinstanlage, wo also wirklich auf kleinsten Raum der Modellbahn. Modellbahn betrieben werden kann. Ja, die Kollegen haben immer mal auch ein bisschen was mitgebracht, was sie da loswerden wollen. Hier haben wir wunderschöne Dioramen auch teilweise mit Funktionen eingebaut Ja, hier hat so ein Typ, äh, so ein Stand, der nennt sich Preußentalbahn, wer auch immer das sein mag. Der haben wir noch eine TT-Anlage, die haben äh, im vergangenen Jahr schon diese TT-Anlage gezeigt und haben sie in diesem Jahr durch ein paar Module erweitert. gibt es also jetzt für Wändeschleifen? und dazwischen... Ja, und ich bin hier allerdings leider abgebogen, weshalb wir die jetzt nicht sehen. Ja, dafür haben wir hier... Äh, ja, echt Dampf. Ja. Paparazzi. Immer diese Paparazzi, schlimm, schlimm, schlimm. weil man gerade schon ja, ich weiß nicht genau, ob es LGB-Gleise waren aber es war auf jeden Fall die gleiche Spur haben wir hier noch eine LGB-Anlage hier noch eine weitere TT-Anlage die hier in sehr lang gestreckter Form kann ich mich erinnern das waren die Kollegen aus Taucher die hier mit einem sehr langen Kalkzug auf ihrer Anlage gefahren sind weitere TT-Anlage. Ja, dann haben wir hier die Spur 1. Ich bewundere dann immer bei den Spur 1 Leuten, äh, dass das Verhältnis zwischen, zwischen äh, den Gleisprofilen und den Schwellen, das ist ja in den kleineren Spuren immer so ein bisschen, naja, ein bisschen zu Profile, na, die sind dann meistens zu so hoch und Wobei jetzt hier im Video sehen sie eigentlich auch noch relativ massiv es, aber das ist dann... Ich habe es nicht nachgemessen. Hier noch eine weitere Mini-Anlage. Da soll niemand sagen, das hat zu keinen Platz für eine Modellbahnanlage. Das ist immer noch eine Frage der richtigen Spur. Hier ein Diorama BW. Ja, hier eine weitere TT-Anlage, wo irgendwie so dieses Motiv der Anlage <lacht> mit, den, mit den Fahnen hier irgendwie nicht so richtig äh, übereingestimmt hat. Also ich hätte ja eher so ein US-Motiv vermutet, aber ja, mein Gott, ist persönlicher Geschmack. Tja, ich hätte da wahrscheinlich eher ein neutrales Tuch hingehangen. Ja. oder eine DDR-Fahne, <lacht> das hat sich ein bisschen besser gepasst. Na gut, ist egal. Ja, hier haben wir dann noch so eine kleine Schauanlage, die hier so ein bisschen das ganze Händlermaterial hier so ein bisschen ergänzt. Ja, hier haben wir wieder unseren Kollegen, den wir schon zweimal eben Video im Meuselwitz-Video hatten. Im ersten Video hatte ich mich ja so ein bisschen über seine Wiese markiert. Ja, er hat mich dann so beim letzten Mal so richtig schön maßgenommen, habe ich dann ihm einen bisschen längeren Beitrag gewidmet. Ja, heute ist er nun einer von vielen und weil ich hier relativ schnell wieder vorbeigegangen bin, also es ist der Kollege mit den britischen Fahrzeugen immer was Besonderes, hätte ich eigentlich die Kamera ein bisschen länger drauf halten sollen, aber das hätte dann hier so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ja, stattdessen haben wir hier äh, eine weitere TT-Anlage. Es wurde sehr viel gebrauchtes Material angeboten, fast ausschließlich aus DDR-Zeiten, also älteres Material. Und hier haben wir dann nochmal die Gartenbahn. Ja, kommen wir zu meiner eigenen Rolle auf solchen Ausstellungen. Ich habe äh, ja, mal wieder die Begraserei gezeigt. Ne, meine Module mitgenommen und habe dann, naja, das Begrasen vorgeführt und habe dadurch natürlich sehr viele interessante Gespräche gehabt. So also wirklich so ganz produktiv äh, ist es eigentlich nicht, wie gesagt, weil man eigentlich mehr erzählt, als dass man was tut. Ja, ich hatte das ja schon mal ähm, in einem eigenen Video gezeigt. Hier ja, also nochmal die Kurzform. Ne? Also, jedes Grasbüschel hier ist einzeln gesetzt, das ist also jeweils ein Leimtropfen. Da und, ja, und kommt dann halt mit dem Begraser die Grasfasern drauf. Das, man macht dann immer so ein kleines Stück. Ich habe also hier einen Leim, der relativ schnell abbindet. Das ist also Absicht, dass ich sagen wir mal, relativ schnell weiter begrasen kann nicht so lange warten muss bis er trocknet also wenn es dann sagen wir mal wenn es doch nicht so will dann wechsle ich das modul und begrase inzwischen auf andere modul weiter so habe ich also immer zwei module in arbeit dass ich da also nicht sofort auf die noch feuchte stelle dann weiter begrase. also probleme dass ich da irgendwas verdünnen muss oder so dass es sich da eine haut bildet oder was die dann dass die faser nicht annimmt nicht ja dann gibt es hier den rts greenkeeper den ich gekauft habe das ist also hier kein werbevideo also dieses gerät es gibt bessere geräte als den muss ich mal dabei sagen die kosten dann aber auch deutlich mehr ja und mit dem kleinen äh, blick über die module die wagen hier wollte ich übrigens verkaufen ähm, ja, da ist nicht so ganz was geworden, äh, also die Module, die eigentlich aus diversen anderen Videos bekannt sein durften, äh, möchte ich mich hier von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe es hat euch hier, der kleine Ausstellungsrundgang hat euch gefallen. Ja, und wenn der eine oder andere äh, gerne möchte, ich freue mich über ein Abo oder über einen Daumen nach oben.